Also, wie, wie war die Story? Wir wollten mit einem Lautsprecher und einer Spule gucken, ob das stimmt, dass wir Strom erzeugen können. Ja, wir haben es nicht geschafft. Wir haben es so nicht geschafft. Aber wir haben gespielt. Wir haben wieder rumgespielt. Und ja. das hier war eine meiner letzten Errungenschaften. Das ist so, ein, ne, so was wie ein Plasma-Ball als, als Teller halt. Ne? Da hängt jetzt so eine Fraktalspule drauf. Geht wahrscheinlich alles. Die andere Seite davon hängt in der Luft. Wir haben gar keine Erde dran. Und hier leuchten diese LEDs bei dieser Voltzahl bei 78 Volt. Ja, wir haben noch keine Erde angeschlossen. Und wie gesagt, also uns hat es sehr verblüfft, dass das höchstwahrscheinlich nur geht mit antiparalleler Verschaltung von den LEDs. Na warte mal, da könnt ihr noch dazu sagen. Beim ersten Test wir haben ja die alle an die Parallel geschalten. und Wenn ich an die Parallel hier rangehe, leuchten alle. Ach, ja stimmt, genau das stimmt. So genau. und wenn ich jetzt äh, haben wir noch eine Einzelne. Nee, die habe ich alle verbaut. Die alle die. verbaut. Wenn man jetzt mit einer Einzelnen rangeht, dann leuchtet die nicht. Das, das habe ich ja selber, das glaubst du selber nicht? Ja. Wir sind einfach nur davon ausgegangen, dass das Ding irgendeine Art Wechselspannung raushalten wollten. So. Einfach nur mal gucken, ob es antiparallel ein kleines bisschen besser geht. So es ist es ja egal, wie rum, ist ne? ja klar, weil es antiparallel ist. So und jetzt trennen wir das mal ab. Wie mhm. nennt man das überhaupt? Wie? Normal? Zwei Punkten. <lacht> so und ja. das ist eine einzelne LED. Steht nicht? Tut sich gar nichts. Ne, wenn ich jetzt hier. Oh, doch, die leuchtet. Die eine geht. Ah, oh. Interessant. Guck mal hier. Ah. Okay, die eine geht, dann muss man so so nochmal testen, weil ich die andere hatte. Aha. Hey, jetzt geht die eine auch. Was ist denn jetzt los? Das geht doch gerade noch nicht. Du mal her, Lippi. Mach du mal, also gegen, ich bin kaputt. Ja. So, zwei gehen an die Parallel. Eine geht. Okay. Und die andere geht. geht so, also, nicht. also ich muss das Video dann, glaube ich, nochmal schneiden, oder? Ich ging das jetzt und vorhin ging es nicht weil wir hier ist mit der spannung unten höher sind als vorhin nee das kann doch auch nicht sein na doch Fast das könnte eine, sein eine einzelne eine einzelne geht nicht fasst du mal die andere an so haben wir es ja vorhin rausgefunden. okay und jetzt du es mal an die parallel zusammen ja ja so haben wir es rausgefunden das war aber ja. vorhin hier genauso stimmt wir haben es mal kurz hier, hier getestet das, so auch. das, Richtig, das geht aber, jetzt nicht mehr aber hier kann man es schön demonstrieren ja? Ja? Zack. Ja, Libby greift nur eine einzelne an, geht, geht nicht. Auch die andere auf der anderen Aha. Seite greift an, geht ja. nicht. Geht nicht. Und dann zusammen, zack, geht. Ja, moin. Also jetzt nur zwischen uns. Hm. Jawohl. Jetzt das haben wir haben es auf, auf Video. Das ist so, wie es gekommen ist. Ja. Jawohl. Wir ja, hatten es zwar hier dran, aber das ist ja egal. Alles klar. Kann man rausschneiden. <lacht> wir wollten jetzt für euch nochmal so basteln, wie wir das vorhin gemacht haben. Also, ich klemme jetzt mal die. Wie hast du es genannt, die Spule? Ja, ist ein Plasmaball als Teller. Ich klemme jetzt mal die Spule ab. Ach so, die Fraktalspule. Ja, ja, Fraktalspule, genau. Genau, Fraktalspule. So, also, wir, wir haben Klemmen. trotzdem noch. Auf dem Kondi sind immer noch. 76,5. 76 Volt, aber die LEDs tun gar nichts mehr. Also, die wir. am Kondi an. Also, wir hätten jetzt gesagt, dass. Ne? Dass der Condi, das da. Ah Moment Liebe, wir haben noch eine Diode drin. Die haben wir vergessen. Aber dann müsste wenigstens eine LED leuchten. Wir haben ja hier noch eine Diode drin. Mhm. Eine die Dann also können wir eine LED ablampen. leuchten. Ja, das können wir tun. Ja, dann können wir so gleich schön zeigen ohne Condi. wie Du klemmst ab. Den du mal einfach mal hier, oder? Du mal hier. Ja, da kann ich den ganzen Klimbim ja auch abmachen. Das mhm. kann ab, das kann ab. Du da kannst <lacht> es. Jetzt ist das Kabel hier, oder? Also es geht auch ohne Ja, Ach so, das, Achso, das mal... war ja, weil ich. Warte mal. Je lauter du redest... Test! Hallo! Was? Test, Test! What the fuck? Cool. Hä? Jetzt <lacht> haben wir doch mit Soundstrom, Digga! Wie ja, wie geht das? Aber der... Das ist ja der, der Teller viel heller werden. Aber guck, der, der Teller ist die ganze Zeit genauso hell. Test, Test! Na gut, die Frequenz ändert sich vielleicht. Ja, da geht schon mehr drauf hier. Aber dass das hier extrem so viel ausmacht... Hallo! Oh, oh. Warte mal, stimmt? Ja, so schnell ist es nicht. <lacht> Warte mal, da haben wir das nicht gesehen, weil wir das dran hatten. Dann siehst du das ja nicht. Das ist unsere Stimmen sind. Ach krass. Das siehst du nur so. Ja, wenn's. wenn's ja, ja moin, Equalizer <lacht> gebaut, Leute, guckt. Mit zwei Kabeln an der LED und an die parallel und dann ein Stück Magnesium. Ach, ja, das Magnesiumstück haben wir noch. Ein Stück noch Magnesium, aber ganz wichtig. Nee, aber das Ding, da hätten wir einen schönen... Das ist Magnesium. Da kann man einen schönen Equalizer bauen, Digga. Wie geil ist das denn? Hä? Wie kann denn das als... Ja, egal. So. Wir klemmen jetzt mal... Was, was ich euch noch zeigen wollte, oder was mir wichtig war. Die Spannung! Hier ist noch eine. Das ist egal. Okay. Also die haben... Was hat man gesagt? Ungefähr 100 Volt. Die sind für 100 Volt aus. So, hier könnt ihr ja selber mal drei Stück in Reihe, ne? die parallel sechs Stück, aber drei in Reihe. Wisst ihr ja ungefähr die Spannung. Und ich finde das krass, dass wir hier rangehen können. Und jetzt leuchten ja die LEDs, die brennen jetzt nicht durch. Die müssten ja eigentlich durchbrennen, weil die haben ja viel mehr Spannung. Richtig. Also tut sich meiner Meinung nach, das Ding jetzt vielleicht komisch, aber jener Verbraucher... Regelt sich das ein, das ist doch auch komisch. Ja, das, das sieht so aus, richtig. Geht jetzt unser Ding durch? die müssen ja, ja eigentlich wir. durchbrennen. Vor ne? allem, wenn ich rangehe, geht es nicht mehr. Geht nur, <lacht> wenn, weil man eben keine Erde dran haben. Also, wer schon Equalizer bauen will, muss den Ding kaufen. Ja. Muss man den Link nachher Alles klar. Ne? Ja, müsste theoretisch mit jedem Plasmaball funktionieren. Ja, gut, jetzt muss man die Leuten aber ja, nicht Ein Plasmaball oder ich würde sagen, auch eine elektrische Fliegenklatsche müsste funktionieren. Na, was hat man gesagt? Frequenz waren 18, 20 Kilohertz ca. Wenn irgendwie. das Lügenmeter uns nicht belogen hat. Du hast ein bisschen rumgesprungen zwischen 18 und 20. Hm. Zwischen 0 und 3 Volt. Ach so? du wir mal auf AC, vielleicht kannst du AC messen. <lacht> 69, 45. siehst du das? Nee, ich muss, ich muss dir glauben, Libby. Nee, das machen wir nicht. Na gut. Klüben gibt es nicht. Ich mach dran. Äh, ich brauche ja, weil hier 79 Volt, 70 Volt Wechselspannung. Alles gut. Machen wir mal aus. Und wir machen jetzt nichts anderes. Wir tun nur die Dings anklemmen. Und jetzt muss man... Achso, anklemmen. Jetzt müssen wir hier mal. Und hier sind wir bei 6,27 Volt, 6,3 Volt. Das finde ich irgendwie krass. Ohne dass sie durchbrennen. Ohne das dass sie durchbrennen. durchbrennen. Also, also der Verbraucher, der antiparallele Verbraucher scheint die Spannung festzulegen. <lacht> fuck Mann? Ja. Vielleicht sind wir jetzt total also auf dem Holzweg, aber alleine das mit den Dings ist ja schon geil, ja? Ich würde das Lichtradio nehmen. Mhm. Du mal deinen Finger. Mein Finger geht nicht. So, nee, Hier ist. geht es nicht so toll wie sonst. Die Fleischfläche spannend nicht. Aber, Aber hier? Hm. Oh, du musst mehr. Ah! Hier. hier in der Nähe. Haben wir gleich noch einen Detektor. Ah, ich habe eine Idee, Libby. Pass auf, jetzt leuchtet es. Direkt dran. Ja, kann man schon als Pflanzen Oder nehmen. Warte mal, gehen wir ans andere Ende. schon ordentlich, hell hm? guck mal. Ja. Warte mal die andere. hoch ah, nicht so, hey. doch, alle Bete. also als heller läuft das ungefähr mit 12 Volt und 500 Milliampere. da muss man dazu sagen. aber ich habe jetzt eine Idee, wie es vielleicht leuchten kann. nimmst du es noch mal, Libby? Ja. genau, richtig. und ich suche mir jetzt hier. <lacht> genau. über den Fuß. Das geht. Fußpedal. warte mal, bleib wir mit dem Fuß? haben wir jetzt das Audio noch? Hui. Test, test, test! Nee, nicht mehr so sehr. Oder? Geht, ja. Mach jetzt mal. Nee. Sag aber das Audio nicht mehr. Es wird mhm. stark. Guck. Das ist hell. Ja, Deswegen kriegen wir das nicht mit. Genau. Es ist trotzdem da. Aber das ist. Ist, das ist krass, dass es hier. Hier gibt's. Das ist ein Dimmer. Das, da muss ich den Fuß noch ein ganz kleines bisschen bewegen hier. Krass. Ja, klimmen wir mal die anderen an. Ne? Ja, jetzt kommen mal die. Das Endlevel. Größer haben wir nicht da. Ja, die Platte hier, die wird mit Soundsensor ausgeliefert. Das heißt, der reagiert auf Sound. Und wenn ich jetzt was sage, dann seht ihr, dass sich da an der Platte ein bisschen was ändert. Ja, und wenn man da sich jetzt ein IQ-Leiser basteln will, <lacht> einfach ähm, zwei 200-Volt-LEDs in... Nee, antiparallel an die Parallel. An die Parallel zusammenschalten, die eine Seite davon an irgendeine spule die man drauf legt und die andere Seite an die Erde. Jo. Dann geht es um schnippen. Und dann ist es auch schnell genug. <lacht> cool. So, jetzt machen wir mal als will ich die mal sehen gegen die Erde. Das Grüne, ne? Es hat gefunkt, wo das reinst. Du nicht hast hat drin, ja auch ne? Kabel gefunkt. Achso! <lacht> weil hier ja die Masse liegt. Ist das jetzt noch? Also auf, dem, auf der Kamera sieht es heller aus als vorhin. Nee, Erde ist gar nicht dran. Ach, die Erde haben wir gar nicht nee, dran? Nee, das, das ist gerade abgeklemmt. Oh, ja, ist heller, wenn du die Erde ran tust. sieht man sogar im Funke, wenn ich anklemm. <lacht> gegen Erde. Ein bisschen heller ist es, aber... Ja, Jetzt zeigen wir auch, dass das zwei ist in hier. Ne? Mal so hinlegen. Noch an die parallel verschalten. Ja, mit an die parallel geht super mit einem offenen ende mit einem offenen ende Ach so, das kann man auch noch schnell zeigen wenn ich die nur mit eben ran hängen leuchten alle und wenn ich das so ran mache, sag ich mal wie muss wie sich gehört wobei natürlich jetzt an die parallel 0 es ist auch wenn ich mit dem multimeter messe ist auch null also hier direkt dran an der Spule. 20 Millivolt. DC. AC. Achso, vielleicht was sagen. Test, test, test. <lacht> ne. Also wir sind dran, ne? Ja.